Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem es um die Frage geht, muss ein gutes Zelt unbedingt auch teuer sein. Hat Qualität ihren Preis oder gibt es auch gute Qualität für einen geringeren Preis? Der Frage will ich mich heute mal stellen. Die Herausforderung nehme ich sozusagen an. Hintergrund der Geschichte ist, ich bin schon seit gut vier Jahren jetzt mit meinem Zelt unterwegs. Gelegentlich mal eine Übernachtung hier und da oder auch mal ein paar Tage mehr am Stück im Zelt. Und das ist das Vengo Nevis 200, zwei zelt aber doch sehr, sehr klein. Passt eigentlich nur eine Person rein, wenn ich euch mal eben ein. bin ich eigentlich auch ganz gut mit zufrieden, habe mich bis jetzt immer äh, gut begleitet, bin trocken drin geblieben. Alles gut. Ähm, Nachteil von dem Zelt ist definitiv, dass es so klein ist, wiegt gut zwei Kilo, also auch nicht, nicht das leichteste. Und ein Nachteil ist, man muss es abspannen. Ich habe gerade bei meinem letzten Overnighter festgestellt, es war ein härterer Waldboden. Das wäre schon ganz hübsch gewesen, wenn man da ein Zelt hätte, was auch so freistehen kann, ohne dass man das abspannen muss. Ich habe mich dann natürlich mit dem Thema beschäftigt. Gute Zelte kosten auch ähm, einen guten Preis. Bis ich dann von der Firma Ober hier angeschrieben worden bin, die haben gesagt, Willst du nicht mal eins von unseren Produkten ausprobieren? dachte ich mir, besuchst du ja eh gerade ein Zelt. Warum nicht? Gibt es dem Ganzen mal eine Chance. Hier drin ist das gute Stück. Das heißt von der Firma Black Deer, also schwarzer Hirsch, ist das das Archeos 2, 2 personen zelt Kostet aktuell bei eBay knapp 125 Euro. Ich habe es mir hier in Military Green bestellt und es gibt auch noch in Elfenbein Weiß. Wollen wir uns mal nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ihr seht, Karton ist noch zu. Und, wie heißt das so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Darum wollen wir das mal zusammen erleben, was ich hier jetzt auspacke. So, Packmaß, hatte ich schon nachgeschaut, sind also es ist rund 15 cm und die Länge sind 42 cm. So, Umverpackung ist weg. Da ist das gute Stück. Guck mal, was liegt dabei? Reklame! <lacht> ja, ihr seht auch, ich habe eingeblendet, dass es sich um bezahlte Werbung handelt. Sprich, die Firma Oberheim ist ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich mache natürlich ein ergebnisoffenes Video. Und bin selbst sehr gespannt, zu welchem Ergebnis ich da gleich komme. Was ist mir wichtig? Also wichtig, wie gesagt, einmal Packmaß darf nicht zu groß sein, das ist mir ja klar. Was es für ein Packmaß hatte, stand ja in der Beschreibung. Gewicht sollte auch nicht zu hoch sein. Ist mit 2,6 Kilo natürlich schon ähm, nicht das leichteste, ist klar. Ne? Aber ähm, das, ist, das ist natürlich auch so eine Preisfrage. Die hochpreisigeren Zelt ist natürlich auch deutlich leichter. Es sind andere ähm, Materialien verarbeitet, dass dann auch was Leichteres dabei rauskommt. So, aber für den Preis Denke ich mir, ist das okay. 2,6 Kilo. Eigentlich so auch ganz handlich. Macht erstmal einen guten Eindruck. Was haben wir hier? Black Deal. Noch ein bisschen Werbung dran. Okay. Machen wir mal weiter. Gucken, was, was in dem Paket noch drin ist. So. Ähm, vorweg, wo ich gerade bei den... Den Daten von Zelt bin. ich schreibt ihr noch unten in die Videobeschreibung und den, den Link zu Firma Ober natürlich auch. Das hat eine Wasserdichtigkeit, ist ja auch nicht ganz so unwesentlich, von 3000 mm. Ich habe jetzt nur eine Angabe gefunden, sprich, denk mal Zeltoberfläche, Zeltboden, dass das gleich ist. Die DIN-Norm besagt ja, 1300 mm Wassersäule gelten als wasserdicht. Mindestens 3000 Millimeter sagt aber die Erfahrung oder wenn man, wenn man ein bisschen googelt, was für Tipps eingegeben werden. Sollte das schon an ähm, Dichtigkeit haben, 3.000 mm Wassersäule. Und dies hier hat, wie gesagt, genau die 3.000, das werden wir aber ausprobieren. Ich werde das Zelt von allen Seiten gleich mal ordentlich nass machen und dann schauen wir mal, ne, wie dicht das wirklich ist. So, Zeltgestänge, Heringe. Was haben wir hier? Wahrscheinlich fürs, fürs Fenster, so ein Moskitonetz. Und dann gucke ich mal. Das scheint das Innenzelt zu sein. Und das das Außenzelt. Es gibt zwei Aufbaum-Modi-Möglichkeiten. sprich, dass man mit dem Gestänger einmal nur das Innenzelt aufbaut und äh, bei schönem Wetter, wenn es warm ist, dann halt so darin übernachten kann. Und ähm, die zweite Möglichkeit, dann gegen Regen auch noch die Außenhülle darüber zu werfen. Ja, würde ich sagen, entscheidend ist auf dem Platz, Beuge Ding mal auf. Die Heringe kommen erstmal an die Seite. Ist ja gerade der Vorteil eines freistehenden Zeltes, dass ich diese Möglichkeit habe, es halt auch ohne Heringe aufzubauen. Das Dach lege ich auch mal an die Seite. Beschäftige mich jetzt mal mit den Zeltgestänge. Mal gucken. Alles noch hier original verpackt. Mal gucken, dass das nicht wegfliegt. Mein Müll hier so. Dann haben wir hier Aha. ein kurzes Gestänge. Fällt mir auch direkt auf, ich habe ja keine Aufbauanleitung. Habe jetzt auch nicht genau nachgeschaut, ob eine dabei ist. Ich probiere es erstmal ohne. Sollte ja eigentlich selbsterklärend sein. Also, kommt ganz schön was zusammen hier. Stange Nummer 1. Stange Nummer 2. Hat er gerade schon erwähnt, es gibt zwei Aufbaumodi. Einmal nur das Innenzelt und damit Hülle drüber. Bei hochpreisigeren Zelten, Beispiel jetzt zum Beispiel von Haber ähm, MSR ähm, Zelt, da gibt es ja die Möglichkeit auch eine dritte Aufbaumöglichkeit, im Footprint halt praktisch die Stangen festzumachen und dann nur die Außenhülle aufzubauen. Das gibt es hier nicht, weil es gibt kein Footprint. Habe ich schon gegoogelt. Die Firma bietet das nicht an. Da müssen wir aber auch mal schauen, ob ich mir da nicht ein eigenes noch drunter mache, ob das so okay ist, ob das nicht zu dünn ist, der Zeltboden. Aber schauen wir erstmal. So, ich würde mal sagen, Stange Nummer 1, das kann nicht verkehrt sein. Stange Nummer 2. So, und dann fange ich mal an, das einzuklipsen. Also der Zeltaufbau jetzt mal in Echtzeit und ohne vorher eine Anleitung gesehen zu haben. Aber ich glaube, die brauchen wir wirklich nicht. Ne? Wie man sieht, das ist ja doch ziemlich selbsterklärend. So. Jetzt habe ich ja noch die kurze Stange über. Sehe aber schon, hier gibt es Ösen und das erklärt sich ja auch von selbst dann, ne? auf jeden Fall auf den ersten Eindruck von der Größe jetzt hier, äh, einen positiven Eindruck auf mich. Das ist deutlich größer als mein bisheriges Zelt. Ähm, die Maße sind angegeben mit 2,15 Meter Länge, 1,30 Meter Breite und 1, Meter Höhe. Eingang ist ja schon offen. Nicht ganz unwesentlich sind natürlich auch die Reißverschlüsse, gerade auch bei der Dichtigkeit. Das ist ja angegeben, wie gesagt, mit 3000 mm äh, Wassersäule. Guck mal, da hackt der Reißverschluss schon, da geht es schon los. Darum das Ganze jetzt ja hier auch ungeschnitten. Ach guck mal, hier haben sie es zusammengenäht. Da bin ich ein ganz pingeliger. Bei allen Dingen, die ich mit Reißverschluss kaufe, ähm, die müssen funktionieren. So, der ja, funktioniert. Andere Seite auch mal eben. Das gefällt mir schon mal ganz gut, wenn man beide Seiten aufmachen kann. Dann kann man nämlich auch gut durchlüften. Die Größe sieht auch gar nicht mal so, so klein aus. Ne? Macht einen guten Eindruck. Jetzt noch das Außenzelt darüber. So. Kann man auch nicht viel falsch machen. Hier am Außenzelt ähm, sind diese Schnappverschlüsse. Heißen die Schnappverschlüsse. Weiß ich jetzt gar nicht, wie die richtig heißen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Die werden einfach hier eingesteckt. auch mit Außenzelt drüber. Es ist immer noch freistehend. Ich habe mich ein Hering bis jetzt verwendet. So. Für den Dichtigkeitstest habe ich mich jetzt entschlossen, hier auch noch die Heringe reinzumachen, damit das Wasser auch eine Chance hat abzulaufen. Ich wollte das ja schon jetzt reale Bedingungen testen, und unter in, in realen Bedingungen, weil ich die Möglichkeit habe, hier Heringe reinzumachen, um diesen Stauraum halt zu bekommen. Der will das auch machen. Wenn wir nochmal gucken hier, da hinten ist das Innenzelt und das Außenzelt gibt halt die Möglichkeit, nochmal hier Stauraum zu schaffen, der auch ein bisschen vor Wettereinflüssen geschützt ist. So, jetzt würde ich mal sagen, Wassermarsch. Und das Interessante ist ja nicht nur immer die Angabe vom Hersteller der Wassersäule. Weil das ist ja eine Angabe, die beschreibt, wie dicht ist es hier auf dem Zeltgewebe, auf dem, auf dem Kunststoff. Die interessante Frage ist ja auch, wie dicht sind die Nähte, beziehungsweise wie dicht sind die Reißverschlüsse. Darum halte ich mal gezielt hier auch Richtung Reißverschluss. So, der Sommerregen ist vorbei. Wir schauen wir mal. Wir schauen mal nach. So, außen ist klar. Wasser läuft ab, perlt gut ab. Die Frage ist ja, was ist jetzt hier drin? Das interessiert mich ja. So hier ist der Reißverschluss, hier ist alles trocken. Hier auch. Ich gehe mal davon aus, dass es hier im Zelt jetzt auch nicht anders aussieht, dass hier nicht ein Tropfen reingekommen ist. Bevor ich jetzt meine Sachen in das Zelt räume, zeige ich euch nochmal eben, man kann das hier aufrollen, die Außenhülle und dann hier mit dem kleinen Knebel festmachen. Ja, das Innenzelt, die Tür kann ich dann halt hier in dieser Tasche unterbringen, dass das nicht in der Gegend rumflattert. Und jetzt würde ich mal sagen, es ist Zeit, mal die Luftmatratze reinzuschmeißen. Und jetzt bin ich mal gespannt hier von wegen Zwei-Personen-Zelt. Ja, die Luftmatratze ist 60 cm breit. Gut, das Zelt angeblich von innen 1,30 m. Dann müsste die ja gut zweimal da reinpassen. Ja, wenn man es richtig in die Ecken drückt, wird das auch wohl so sein. Aber ich glaube, die allgemeine Erfahrung, dass Zelte, die als zwei personen angegeben sind, dann für eine Person reichen. Ja, das gefällt mir doch schon ganz gut. Ne? Da ist auf jeden Fall deutlich mehr, mehr Luft drin, mehr Raum jetzt in meinem alten Zelt. Aufbau war auch ganz einfach. Tippitoppi, ne? Ist nicht ein Hering. Nicht ein Hering habe ich benutzt. Ja gut, ein Hering habe ich jetzt benutzt hier, um die kleine Stellfläche hier zu schaffen. Ja, ich muss aber hier raus zum Fazit, wie ihr seht, also es regnet nicht rein. Es ist so warm heute. Ei, ei, ei, ei. Bevor ich jetzt vollends dahinschmelze bei dem Wetter hier heute Nachmittag, fasse ich das Ganze noch mal eben kurz zusammen. Ja, das Archios 2 von der Firma Black Deer wird über die Firma Obey in Deutschland vertrieben. Die haben es auch freundlicherweise kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt. Und ich werde es auch in den nächsten Overnighter definitiv benutzen. Muss ja noch mal richtig ausprobiert werden. Link dazu gibt es hier in der Videobeschreibung. Farbe Military Green gibt es auch in Elfenbein Weiß. Ist ein Meter. 30 breit, 2,15 m lang und am höchsten Punkt in der Mitte 1 Meter hoch. Ist freistehend, ich kann es also ohne Heringe aufbauen und dann auch äh, nochmal versetzen. Finde ich super praktisch, ist mir super wichtig, weil man bisheriges Hell das nicht hatte. Und wenn man dann es aufgebaut hat, abgespannt hat und merkt, er ist doch ein bisschen uneben da, wo man ist, man möchte lieber einen halben Meter zur Seite oder ein bisschen drehen, ist das so natürlich viel, viel einfacher. <lacht> ja, was bleibt mir noch zu sagen, kostet 125 Euro rund aktuell, der Preis, der angegeben ist. Äh, Wasserdichtigkeit, 3000 mm Wassersäule ist da angegeben. Ich habe es ja gerade nass gespritzt. Das ist ja immer so eine Sache mit solchen Angaben, wie gesagt, mit, mit den Nähten. Die die norm verlangt nur 1300 mm. Ähm, alle, die automäßig die öfter unterwegs sind, sagen, unter 5000 brauchst du gar nicht gucken. Gerade beim, beim Boden wird sich zeigen. Footprint gibt es dafür, leider kein originales. Das heißt, ich werde mir aus einer Baumarktplane wieder selbst eins machen, wie beim alten Zelt auch, dass ich da noch einen zusätzlichen Schutz drunter habe gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das habe ich ganz gerne, dass der, gerade auf Waldboden dann, der Boden nicht schmutzig wird. Sonst würde ich aber sagen, für den Preis, wenn die Reißverschlüsse auch ein bisschen länger halten, das weiß man beim ersten Testen ja nicht, und wenn es auch wirklich wasserdicht bleibt, finde ich, für, für 125 Euro kann man da nicht viel falsch machen. Und liebe Leute, nicht jeder kann und möchte 500 bis 1000 Euro für ein Zelt ausgeben. Und nicht jeder macht eine Weltreise. Manch einer, so wie ich auch, möchte gelegentlich damit mal losziehen, mal einen Overnighter machen oder auch mal ein paar Tage am Stück, damit eine Radtour über Campingplätze unternehmen. Von daher finde ich, ist dafür das Zelt auf jeden Fall geeignet. Es hat ähm, beide Seiten gleich. Das ist auch ein großer Vorteil. Man kann es nicht falsch aufbauen. Man kann beide Seiten aufmachen, dass es einen guten Durchzug gibt, gerade bei solchem Wetter wie jetzt, dass man äh, nicht nur praktisch eine Tür an einer Seite hat, so wie so ein, so ein Tunnelzelt zum Beispiel, sondern dass man hier auch richtig mal frische Luft ins Zelt bekommen kann. Ja, in dem Sinne denke ich, bin ich jetzt am Ende angekommen hier <lacht> mit meinen Erklärungen, Erläuterungen zu dem Archios 2 von Black Deer, vom Schwarzen Hirschen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir fleißig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß, viele werden jetzt wieder schreiben, China-Schrott hat ja jeder seine eigene Meinung dazu. Nun ja, ich denke auch mit, mit günstigen Sachen kann man Trotzdem Spaß haben, man muss sich nicht unbedingt immer was Teures kaufen. Und die Frage am Anfang war ja, muss ein gutes Zelt teuer sein? Kann ich jetzt noch nicht direkt beantworten, weil ich muss es erstmal ausprobieren. Ich muss erstmal damit losziehen. Und vom Aufbau her, vom ersten Eindruck her, ich habe es ohne Anleitung aufbauen können. Und die, die mich kennen, die wissen, das heißt schon was. <lacht> Und von daher, ja, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst, bleibt gesund. Euer Swobo, ciao.